Intelligente Stadt. Nichts besitzen und glücklich sein? Laut der Globalisten und des WEF-Gründers Klaus Schwab sollen wir in Zukunft nichts besitzen und glücklich sein. Wie dies genau aussehen soll, zeigt das vom WEF beworbene Projekt The Line. In der Wüste Saudi-Arabiens soll das gigantische Gebäude The Line entstehen. Das 170 Kilometer lange, 500 Meter hohe und 200 Meter breite Bauwerk soll bis zu 9 Millionen Menschen beherbergen. Zum Vergleich, in der Schweiz leben ca. 8,7 Millionen Einwohner. Die Bewohner dieser Stadt werden weder ein Einfamilienhaus noch ein Auto besitzen. Zusätzlich werden die Bewohner einer totalen Überwachung mit Sensoren, Kameras, Gesichtserkennungssoftware und biometrischen ID-Scannern ausgesetzt sein. Anstatt Autos wird eine von der Regierung bereitgestellte öffentliche Hochgeschwindigkeitsbahn als Verkehrsmittel dienen. Das Projekt vom Kronprinzen Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman, wurde von seinem Presseteam als eine zivilisatorische Revolution angekündigt. Dabei schreckt der Kronprinz bei der Umsetzung vor nichts zurück. So wurden die Anwohner der Region, ein indigener Stamm der Hawaitat, gewaltsam umgesiedelt. Dadurch war es möglich, mit den ersten Erdbauarbeiten im November 2021 zu beginnen. Im Frühjahr 2022 erfolgte die Grundsteinlegung der ersten Wohnmodule. Mohammed bin Salman hat die intelligente Stadt so konzipiert, dass alle 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 erfüllt werden. Diese Agenda wurde im September 2015 von den Staatsoberhäuptern fast aller Länder der Welt angenommen. Während die Nachhaltigkeitsziele vordergründig den Eindruck erwecken, dem Wohle der Allgemeinheit zu dienen und die Welt zu verbessern, entpuppen sie sich bei näherer Betrachtung als totalitäre Kontrollwerkzeuge, und führen, wie das Beispiel zeigt, zur Abschaffung jeder Freiheit. Doch wir, das Volk, haben nicht für diese nachhaltige Lebensweise gestimmt, nicht für das Ende des privaten Eigentums und nicht für die totale Abhängigkeit von wenigen Multimilliardären und Globalisten, die dann alles besitzen würden. Folgen Sie uns auch auf YouTube, Instagram, Facebook, Vimeo, Twitter und BitChute.